Wir liegen jetzt hier in Vistamar Marina, haben vor, morgen das Schiff aus dem Wasser zu nehmen und ein paar notwendige Reparaturen an der Leinwand durchzuführen. Ja, und wir dachten uns, wir klären euch mal ein wenig auf über unsere Szene, wie die Situation hier ist und wie es so weitergeht. Am Wochenende besteht eine Ausgangssperre von Freitagabend um 9 bis Montagmorgen um fünf. Und äh, in der Woche dürfen Montag, Mittwoch und Freitag die Frauen zum Einkaufen und die Männer nur Dienstag und Donnerstag. Man darf allerdings äh, in bestimmte andere Läden dürfen auch Männer rein. Also grundsätzlich darf dürfen auch die Männer an den Frauentagen raus, aber die Supermärkte dürfen dann eigentlich nur von den Frauen betreten. Unsere Erfahrung sind jetzt zum Beispiel in einem Baumarkt, da durfte dann auch mal ein Mann auf den Mittwoch reingehen. Keine Ahnung, was das bringt und warum das so ist, aber so wird das hier gehandhabt. Es ist immer noch so, dass man auf die Desinfektionsmatte vorher treten muss, dass man, sich die, dass man die Temperatur misst und die Hände desinfiziert werden und vorher kommt man nicht in den Laden rein. Und wenn man sich so umschaut, alle tragen eine Maske? Mindestens eine genau oder ein Face Shield und eine Maske. Mhm. Selbst Fahrradfahrer, Jogger. Ja. Bei 30 Grad Außentemperatur. Ja, wie geht's weiter mit uns? Also, wenn wir alles erledigt haben, warten wir immer noch auf unseren Autopiloten. Also, wir haben eine kleine Story dazu und zwar letztes Jahr im Februar haben wir uns in den USA einen Autopiloten bestellt. Der hat eine Freundin von uns äh, nach Panama geschickt. Nochmal danke dafür, Katrin. Der ist irgendwann in Serbien angekommen und dort verschollen. Jetzt nach einem Jahr haben wir die Meldung bekommen. Er lag in den USA bei Katrin wieder vor der Tür. Damit hat niemand mehr gerechnet. Okay. Aber mittlerweile haben wir auch zwei andere bestellt. Ja, der erste, der liegt jetzt schon in Coronado bei MBE. Den werden wir dann hoffentlich am Montag oder am Dienstag abholen. Und der andere, der befindet sich hoffentlich in diesem Moment gerade im Flieger Richtung Panama, der wird von einer Seglerfreundin mitgebracht. Ja. ja, sobald wir den Autopiloten eingebaut haben, fahren wir Richtung Westen, also Richtung Costa Rica. Wir wollen aber erstmal noch nicht nach Costa Rica, sondern bleiben in Panama. Wir besuchen den Nationalpark Coiba und fahren hoch nach Boca Chica. Danach? Wir wollen nach Französisch-Polynesien. Und aktueller Stand ist: Für äh, europäische Bürger darf man in Französisch-Polynesien einreisen, wenn man im Vorfeld eine Genehmigung sich eingeholt hat. Genau so sieht es aus. Das ist der momentane Stand unserer Planung. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich was ändert, ob sich was ändert, warum sich was ändert. Drückt uns die Daumen, dass es erstmal so bleibt. Ja, und jetzt schaut mal, was wir mit der Limelight alles Schönes in der Werft gemacht haben. Die hat sich richtig gefreut. Viel Spaß! Ciao, ciao! Vorbereitung für den Holout laufen. Das Dingy ist an Deck und wird schon mal geschroppt. Der Trailer. Hau laut mit Maske. Ja. Bis auf den einen. Das passt noch nicht so richtig. Wir sind noch am Werkeln. Aber ich glaube, das wird. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Das Ist das aufregend. Jetzt tanzt das ganze Schiff hier hin und her. Oh Gott! Jetzt zieht er das hoch mit seinem Hydraulikarm. Sieht so aus, als ob wir schwimmen. So, jetzt geht raus. Alle verlassen das sinkende Schiff. Nur der Glenn keine Schuhe. Ah, doch. Ja, ja. Ah. Ja. So, kleiner Kommentar. Das war eine Zitterpartie, so würde ich sagen. Ja. Es ah, ist ganz schön gewackelt. Es war keine Hektik, ja, aber es war schon. Äh, auf jeden Fall. Es war, glaube ich, ein Drahtseilakt. Drahtseilakt, ne? Ja, ja. also. Boah. Ich bin gespannt. Also, wenn das Reinlassen auch wieder so gut läuft, dann war alles super. Ja, dann können wir froh sein. Okay. Parkposition fast erreicht. Da stehen wir nun. Erst die Gutachtung, sieht das eigentlich alles ganz gut aus, keine ja. Osmoseblasen. weil müssen nur noch sauber gemacht werden, angeschmägelt und ein bisschen gestrichen. 50 Dollar, ne? da ja. das auch mal länger 50 Dollar bezahlen wir jetzt hierfür, dass einmal das Unterwasserschiff abgekratzt wird und dann mit dem Hochdruckreiniger gereinigt wird. So, jetzt gehen die Arbeiten los. Da wird geschliffen. Das ganze Boot muss abgeschliffen werden. Das Kiel muss total sauber sein vom Rost. Und der Glenn? Der fliegt hier vorne, das Loch bei uns im Bug, was wahrscheinlich der Anker dort rein gemacht hat. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel härter verwendet. Vier Stunden später, wir gehen langsam vorwärts. Papa die Welle hm? Wie bitte? Ich habe mit der Kamera gesprochen. Ach so. ich glaube, die hat mich auch nicht verstanden. Tag 2 ist angebrochen. Heute wird weiter geschliffen. So. Ein wenig gestrichen. Die erste Osmosebehandlung. Oder wie auch immer man das nennt zeigen wir euch mal wie das so aussieht. So sieht das aus. Was wird denn hier gemacht? Hier wird der Jotomastics 80 ein Primer für unser Stahlkiel aufgetragen. Machst du das auch richtig? Das weiß ich nicht. Das musst du mir sagen, weil du bist ja der Fachmann. Perfekto. Perfekto. Hast du denn Spaß? Äh, besser als schleifen. Ja, ja, viel besser. Guck dir viel mal meine besser Hände an. als schleifen. Oh ja. <lacht> Geil, ne? Hm. Aber wir haben ja Handschuhe. Ja, aber ist ja viel zu warm ne? also. heute trinken wir auf den Hochzeitstag von Bernd und Waltraud. Alles Alles Gute. Alles Gute. Auf euch. Oh, ein leckeres Balboa gibt es. Hier im Yachtclub von Vistama. Nachgetaner Arbeit. Yay. Also, wir haben heute, naja, acht Stunden gearbeitet. Sind wir es arbeiten? Also, heute war schon entspannter als gestern. Ja, gestern haben wir wirklich hart reingeklotzt. Heute haben wir ein bisschen, weil Sonntag ist und Hochzeitstag, ein bisschen weniger gearbeitet. Unser, mor unser morgendlicher Gang von unserer Unterkunft bei Olli zum Shipyard. Yay. Heute wird noch ein bisschen geschliffen. Yay. Und dann können wir vielleicht schon mal mit dem Freimann anfangen. Tag Nummer drei auf dem Dry Dock ist angebrochen. So sieht die Leimnet jetzt aus. Wir haben einmal das Kiel schon grundiert, dass wir da dann den Primer, äh, ja, den Primer auftragen können. Wir ist es heute auch nicht gemacht. Und noch einmal das Kiel grundieren. Und Mama wird wahrscheinlich nach oben äh, schon mal anfangen zu polieren. Ja, so kann man sich die Zeit vertreiben. Haben wir haben uns dazu entschieden, das komplette Ruder abzukratzen, weil das Antifouling oder der Primer, der da vorher drauf war, nicht so fest verbunden ist und das schon teilweise abplatzt. Deswegen machen wir das jetzt komplett sauber und behandeln es von Anfang an neu. Oh, hallo. <lacht> auch so eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, oder? Ist okay. Es gibt Schlimmeres. Schleifen. <lacht> Zweiter Anstrich des Kiels. Geht viel besser als beim ersten Mal. Und macht richtig Spaß. in der Werft. Leider gibt es äh, schlechte Neuigkeiten. Die erste ist, unser Epoxyfiller ist schon hart. Also wir können unsere Löcher jetzt nicht, flicken, nicht spachteln, weil unser Filler hart ist. Jetzt warten wir darauf, dass Olli, das ist hier der Mann für all, alles und alle Fälle, uns neue neuen Epoxy-Spachtel hier vorbeibringt. Ja. Und dann sind wir ein bisschen niedergeschlagen, ja. weil... Es könnte sein, dass ab äh, dem Wochenende totaler Lockdown ist hier in Panama. Das wird sich dann wohl heute entscheiden. Aber die Gerüchteküche sagt auf jeden Fall von Weihnachten bis Silvester oder über Silvester. Und jetzt wird sich zeigen, ob es am Wochenende schon nicht mehr weitergeht. Und wir brauchen noch einige Dinge. Mhm. Wir brauchen noch Stoff, wir brauchen noch Sambrella, weil wir wollten ja unser Bimini auch erneuern. Wir müssen noch unsere Brillen abholen in Panama City und unsere Tauchflaschen und all das. Und, die und das neue Wichtigste schweißen. ist eigentlich, ja. wir müssen so weit fertig sein, dass dieses Boot im Wasser ist bis zum Wochenende, weil dann genau. sind wir halt mal weg, also wenn es sein sollte. Spätestens Samstag wollen wir im Wasser sein. Aber wir sind ein bisschen niedergeschlagen, also die Pläne, die ändern sich stündlich stündlich und es ist echt schwierig hier an irgendetwas zu kommen wir sind hier gut äh, 100 kilometer ja. von äh, panama city entfernt und äh, wenn man etwas braucht gibt es das nur in panama city du mieten Genau, also wir haben jetzt vor ein auto <lacht> zu mieten und äh, dann morgen schnell noch alle besorgungen in panama city zu machen ja, also wenn ihr uns äh, aufmuntern wollt hier oben gibt es den Link. Da könnt ihr uns einen Kaffee spendieren oder auch einen Drink oder uns anderweitig unterstützen. Nicht, nicht Epoxy schicken. Epoxy ist hart, bevor sie ist. Am Ende des Videos könnt ihr ein Patron von uns werden. Schaut euch einfach mal an, drückt auf den Link, lest euch durch, was wir dort geschrieben haben. Ja. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Immer schön liken, abonnieren, die Glocke nicht vergessen und auch gerne einen Kommentar hinterlassen.